So, schönen guten Nachmittag zum nächsten Vortrag, wo wir mehr über HyperDocs und Boards äh, lernen werden. Ich freue mich schon. Bitte um den Vortrag. Danke. Hallo nebeneinander und äh, es freut mich, dass ich wieder dabei bin. Also, vor zwei Wochen und heute Morgen habe ich schon was. Vorgetragen und äh, heute Nachmittag reden wir von diesen HyperDogs und Choice Boards. Lass mich nur kurz äh, präsentieren. Ich bin Anna Laginia, äh, halb Österreicherin, halb Italienerin, also praktisch keine Nation oder Bürgerin der Welt, weiß ich nicht. Äh, ich bin Sekundärlehrerin am, in einem Gymnasium in Udine in Italien, aber dieses Jahr arbeite ich ja hauptsächlich als pädagogischer Berater bei European School at, äh, in Brussels. Habe ich sehr viel mit Technologien, in meiner Klasse mit meinen eigenen Schülern experimentiert, insbesondere bezüglich Digital Storytelling, Collaborative Lernen, Inquiry-based Learning, ICLIL. So, wir reden heute von aktiven und um kreativer Unterricht mit Hyperdocs und Choice Boards. Diese Hyperdocs und Choice Boards sind vielleicht hier in Österreich, mindestens in Italien, nicht so bekannt, aber sind, aber sind in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr populär im Ausland, in Großbritannien, in den USA insbesondere. Worum geht es? Es geht um flexibles Learning, also Lernpfade, die fachliche, multimediale Inhalte integrieren und die aktive Beteiligung der Lernenden fördern. Was passiert sehr oft in den Klassen, wenn sie Technologien bekommen? Also es kommen die Tablets, es kommen die Chromebooks, es kommen also äh, Devices, aber dann, was machen wir mit diesen Devices in der Klasse? Nach der eher initiellen Begeisterung hat dann die Lehrerin oder der Lehrer ein bisschen ein Problem. Man muss die Aktivitäten so strukturieren, äh, gestalten, damit die Kinder engagiert sind und dass sie auch mit den Devices, nicht da spielen oder missbrauchen und so wie und so weiter. Also was sind diese Hyperdocs? Sie werden prinzipiell mit Google-Dokumenten erstellt, aber nicht nur Google. Sie sollten nicht als einfache Dokumente mit Links definiert werden, sondern auch nicht eine einzelne App oder eine Website. Dabei handelt es sich um interaktive Worksheets, so, also Arbeitsblätter, die durch integrierte Technologieunterstützung den autonomen und komparativen Lernprozess der Schülerinnen erleichtern können. Diese drei äh, Lehrerinnen waren wirklich von großer Inspiration für mich, aber für auch tausende Lehrer und Lehrerinnen in der Welt. Es sind drei Schriftsteller, sie haben auch ein Buch, veröffentlicht, die Hyperbock Handbook. Äh, und äh, seit 2020 äh, kooperieren sie auch mit Padlet. Das ist auch unsere ähm, befür, bevorzugten, belieb äh, beliebsten Absel, das wir auf jeden Tag äh, also praktisch äh, verwenden äh, in sehr vielen Klassen Padlet und sie haben dieses äh, Buch geschrieben, um ihre eigene Erfahrung zu weiter zu teilen und äh, äh, äh, Beispiele von Hyperdocs und äh, die Methodologie äh, zu präsentieren. Hier ist ein kleines Video. Ich möchte das mit euch teilen, so wie diese Hyperdocs präsentiert werden, so wie eine Brücke. So, die die, Methodolo die Methodologie sind sehr verändert, Und jetzt ist ja die, die Lehrerin nicht nur die einzige Quelle der Information, sie muss auch die, äh, das System adaptiert werden. Was kann ein Lehrer tun? Da braucht kreativ zu sein und die Kinder zu engagieren. Und auch den Kindern voice and choice also eine Wahl an, dass sie ihr, ihr Lernen teilen mit den anderen Mitgliedern. HyperDocs können schon eine Lösung sein und sie integrieren auch 21 äh, Century äh, Fähigkeiten, Kompetenzen. So, Das ist ein, ein Beispiel, ein Basic-Modell von, von HyperDocs die von diesen Lehrerinnen zur Verfügung gestellt werden. Und die, da finden Sie auch ein interessantes Artikel. Ähm, diese Modelle äh, stehen allen zur Verfügung und sie können auch verarbeitet werden. Was ist eigentlich ein HyperDoc? So ein HyperDoc ist ein transformatives Arbeitsblatt, nicht nur eine Sub, äh, eine, einen Ersatz für eine Fotokopie, es ist interaktiv, kann personalis personalisiert werden, soll engagiert, äh, engagiert, die Kinder engagieren, also learning activities anbieten, die die Kinder äh, aktiv machen und ein Tool, das auch die Kreativität und die, äh, die Ko Kooperation unter den Kindern, den Schülern erleichtert. Also ein interaktives Dokument von Google, aber nicht nur das, das die traditionelle Klassenzimmerkonfiguration mit dem Lehrer auf dem Stuhl und den Übungen auf dem Schreibtisch, also ein traditionelles Lernlaum, verändert und die Verantwortung für das Lernen auf den Schülern übertragt. Da auf dieser Webseite finden Sie sehr viele Informationen und auch diese Modelle. So, äh, Hyperdocs bestehen aus einem digitalen Unterrichtsplan, aber was, die, was sie äh, produzieren, was der, der Lehrer plant, wird den Kindern ähm, vor, äh, vor, äh, also zur Verfügung gestellt. Also, genau diese Dokumente sind genau und ästhetisch ansprechend, bereit im Unterricht von den Schülern zu verwenden und sollten abgezielt Kinder einbeziehen und ihr Neugier wecken. Es können eine Vielzahl von Aufgaben integriert werden mit dem Einsatz von Technologien. Also, sie sollten das Schaffen, die Zusammenarbeit, das kritisches Denken, Verbindungen zwischen verschiedenen Schulfächern zum Beispiel und Problem-Solving erleichtern. HyperDocs kann man mit verschiedenen Uh, Apps von Google sowie uh, die Präsentationen, also Slides, Google Docs, Google Forms, also uh, Questionnaires uh, und auch Google Maps und auch mit uh, Google Websites. So, uh, Google Sites uh, macht es einfach für jeder, für unsere uh, Lehrer, Lehrerinnen, aber auch für die Kinder, die natürlich einen Google Account besitzen. Ähm, so ein, eine Website zu, kre zu kreieren. Aber nicht nur Google, die können auch mit, äh, sind kompatibel auch mit Microsoft oder auch mit den äh, Tools von Apple, von von, ja, von die, die wir auf iPads for example, zum, zum Beispiel haben. So, warum HyperDocs? Diese HyperDocs bevorzugen das aktive Lernen und das Learning by Doing. Die digitalen Tools, die integriert werden, sind nicht das Ziel. Nur ein Instrument, nur ein Werkzeug, aber nicht das Ziel. Manchmal können wir auch also glauben, am Anfang zum Beispiel die Technologie kommt in die Schule, da muss man diese Technologie unbedingt verwenden, aber wie? Und Lehrerinnen erleichtern und leiten den Lernprozess der Schüler, indem sie interaktive Worksheets für Einzel- oder für Gruppenarbeit entwerfen. Also, wir entwerfen diese äh, Arbeitsblätter, die digital sind, mehrere Apps und Tools, Webseiten, äh, Ressourcen, äh, Open Ressourcen im Internet integrieren und, äh, und entwerfen Aufgaben für die Kinder, damit sie wirklich daran arbeiten können. Äh, und auch in einer per, per, also personalisierten ähm, Weg äh, weitergehen. Also die, diese digitale Kreativität durch diese Hyperdox ermutigen Schülerinnen, digitale Fähigkeiten zu entwickeln. Die Lehrerinnen gestalten die hyperdox mit ihren eigenen Kreativität und integrieren eine Vielzahl von multimedialen und multimodalen Ressourcen. Nach David jo Jonathan, der amerikanische Pädagoge, der zum, er äh, zum ersten Mal den Be Begriff von ähm, Computer Design, von äh, ja, uh, Instructional Design einführte, er sagte: Learning with Technologies and not from Technology. So, das heißt, Technologie ist eigentlich nur ein Werkzeug, nur ein Tool. Zweck eines HyperDoc besteht darin, einen Lernpfad durch Selbstentdeckung zu erstellen. Und neben Textteilen empfiehlt sich auch viele Bilder, Videos, Icons und andere grafische Elemente, damit die Kinder sicher begeistern, engagieren. Und sozusagen, man, man, man kreiert einen Faden der Ariadne, so dass sie folgen können und selbstständig oder in einer Gruppe äh, arbeiten. Hyperdox, wir ändern die Arbeitsweise im Unterricht. Also statt einer frontalen Erklärung von, von, von der Lehrperson oder vor dieser, dieser Phase, können multimediale Inhalte zum Erkunden gegeben werden, damit die Kinder selber äh, das, das, äh, die, die, die, die neue, das neue das Lernen ähm, äh, entdecken. Die Schüler werden gebeten, dann die erlernten Erkenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden, indem sie die äh, vor, äh, die Caesar, das, äh, vier Cs, f, äh, kritisches Denken, Kommunikation, Zusammenarbeit und Kreativität verwenden. Das heißt, ich brauche einen Plan. Ich muss das vorplanen, ansonsten funktioniert das nicht. Im Allgemeinen, wenn man Technologie in einer Klasse verwendet. Welche Aufgaben kann, äh, können äh, integriert werden? Zum Beispiel eine Mischung von um, Aufgaben. Wie Fragen Fragen, kurze Texte. Oder man kann auch die, die Kinder bitten, einen Screenshot oder ein Foto von ihrem Smartphone oder Tablet hochzuladen, ein kurzes Video oder einen Podcast aufzunehmen um die um, äh, um veranschaulichen, was sie gelernt haben, beziehungsweise einem Partner ein Konzept oder die Entwicklung eine Übung zu erklären. Das heißt, die Kinder selber erklären einem Mitschülern, einem Kameraden, was sie gelernt haben oder helfen dabei, durch ein Video oder ein Podcast vielleicht eine, ein Matproblem zu, zu lösen. Oder ein originelles und kreatives digitales Produkt, um die erworbenen Erkenntnisse und Fähigkeiten in einem anderen Anwendungskontext zu nutzen. Heute Morgen habe ich über äh, digital, digital Storytelling äh, schon vorgetragen. Da sind äh, ein paar äh, Beispiele von mir, die sind sehr basic, also sehr einfach zu ein, äh, äh, an, zu, äh, anzufangen. Ähm, Entschuldigung, ich gehe kurz zurück. Also diese zwei sind äh, über äh, Gram Grammatikübungen, äh, aber die Kinder statt eine Präsentation, eine Erklärung von mir, haben ein Präsi durch, durchgeschaut, eine, eine Präsentation und dann haben selber ähm, äh, mehrere äh, Übungen gemacht. Hier äh, zeige ich euch ein anderes Beispiel, äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr herausfordernd für uh, die Kinder. So sieht ein uh, HyperDoc aus. Ich habe ein Template von diesen Lehrerinnen von den HyperDocs Girls verwendet. It's, it's, um, das ist da, uh, über uh, Gedichte. So, Es ist in verschiedenen Phasen unterteilt, wie Sie das sehen. Engage, Explore, Explain, Apply, Create, Share, Reflect and Extend. So hier haben zum Beispiel die, äh, die Schülerinnen über, ähm, was, was, Gedichte, was Gedichte für, für sie selber äh, bedeuten und haben äh, Wörter, also diese äh, Fragen beantworten in Think, Pair and Share und dann Discussed in the Classroom, äh, also ein, ein Launch der Aktivität, personalisierte äh, Aufgabe, dann haben sie äh, hier dieses äh, diesen Artikel äh, selber entdeckte und äh, äh, mit den anderen geteilt, was, was sie ihr interessant, gef also interessant gefunden haben. Dann hier haben sie einen Mindmap entworfen mit einem von diesen äh, äh, Tools äh, über die neue Vokabeln oder auch Features von Poetry auf Englisch. Ich unterrichte Englisch. Uh, dann haben Sie uh, mehr Zeit uh, für uh, Analyse von einem, von einem Gedicht von diesen, uh, von diesen uh, um, bekannten Dichter, also Dreams and so on. Dann haben Sie diese uh, guiding questions beantworten und zusammen haben sie dann ein prezi uh, zusammen erstellt. Am Ende alles, uh, dieses, Pro dieses Prozess haben Sie auch etwas uh, created und zwar das I am Poem, das ist eine schöne Aktivität, das wir öfters gemacht haben, wieder durch einen iPad-Doc, wo Sie, wo Sie personalisieren, also Sie müssen nur selber sagen, I am, und, und also hier weiter schreiben und davon haben Sie, hier ist ein Beispiel. Uh, und dann haben sie davon ein Video gemacht oder eine weitere Präsentation. So, hier ein anderes, äh, ein anderes Beispiel von HyperDoc. Ähm, hier war, ähm, handelt es sich, äh, ging es um eine Schreiben, äh, Schreibenübung. Also hier sollten die Kinder können solche HyperDocs zuerst kopieren. Also von da kreieren Sie eine Kopie und dann können Sie das noch äh, bearbeiten und äh, an die Lehrerin zurückgeben. Äh, also hier sollten Sie einen Brief an sich selbst äh, schreiben. Das wurde am Valentinistag gemacht, also Liebe für sich selbst. Äh, da haben Sie hier einige äh, Guidelines von, von, der von mir, von der Lehrerin und dann haben Sie sich dieses Brief. Äh, äh, geschrieben und das wurde auch durch ein Video eingeführt. Das ist ein weiteres äh, Beispiel. Also diese äh, HyperDocs gibt es mehrere Vorlagen. Äh, natürlich brauchen Sie ein äh, Google-Konto, ähm, ein Account. Uh, wie gesagt, können Sie das auch durch uh, Microsoft uh, Word uh, in, um, erstellen. Natürlich, wenn Sie einen Google Account haben, es ist, uh, sind mehrere Optionen. Uh, und um, hier sind, uh, ich, ich werde diese Slides auch mit Ihnen teilen, uh, damit, uh, damit uh, in, in der Chat werde ich teilen. So können Sie auch selber uh, ein bisschen mit mehr Zeit durchschauen. Dies sind die Modelle die äh, zur Verfügung stehen, aber sie können ihre eigenen Modelle natürlich äh, bearbeiten oder äh, kreieren. Äh, da sind äh, ein paar äh, Beispiele von anderen äh, Schulfächern. Das ist zum Beispiel eine virtuelle Tour durch die Vereinigten Staaten. Sehr interessant. Äh, das ist über äh, Elektrizität und das ist über Erdkunde. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit zum Zeigen, aber hier können Sie auch weitere Links zu ähm, Beispielen für die Grundschule und Beispiele für die We für, für, für, also Gymnasium oder Obere Stufe. Choice Boards sind eine andere Option. Sie werden so wie äh, Google Docs, aber statt Google Docs mit Google Slides. Und es geht darum, den Schülern eine Wahl anzubieten. Also was ist eine Choice Board? Es ist ein grafischer Organizer, mit den Schülerinnen, die den Schülerinnen verschiedenen Optionen. Also sie können zum Beispiel diese Seite oder diese, so wie im Trier beim Spiel, ne? Und in der Mitte steht eine Aufgabe, die ein bisschen mehr schwierig, also schwieriger ist. Und dass das für den Lehrer ganz wichtig ist, dass die Kinder erledigen. Also sie müssen diese, wenn Sie Trier spielen, im Mittelpunkt steht diese Aufgabe, dass Sie auf alle Fälle erledigen müssen. Und Schüler können Elemente aus der Auswahltafel auf eine bestimmte Weise ausfüllen. Der Schwierig der Aktivitäten kann variieren oder konstant bleiben. Das sind weitere Modelle, wo die Aufgaben auch von diesem Lehrer äh, äh, näher erklärt werden. Also Tic-Tac-Toe sagt, sagt man auf Englisch. Tic-Tac-Toe. Äh, und ähm, so ich muss noch weiter. Äh, da habe ich eine Choice Board für meine Schüler über äh, wieder Writing Activities. Also sie, sie könnten, nachdem sie äh, ein Buch gelesen haben, konnten sie eine von diesen auf äh, Aufgaben Uh, um, auswählen. Na? Directions, choose one box for each row in the board below to complete. Also einige Aufgaben waren ein bisschen mehr strukturiert uh, über Vokabeln, von zum Beispiel andere waren mehr kreativ. Hier uh, ich zeige noch das habe ich eine slide präsentation also über passiv voice in englisch also grammatik eigentlich und die kinder äh, können die tickets zum kino auswählen hinter jedem ticket steckt eine aktivität zum beispiel hier wenn sie hier klicken dann ist ein ein uh, video dann gehen sie äh, zurück und können Sie ein anderes Ticket, schauen wir mal den da. Na, ist wieder äh, dasselbe. Ja, da ist zum Beispiel eine Aktivität. Sie klicken drauf und ist ein, äh, ein Arbeitsblatt äh, im Internet, das Sie durchführen können. Und so wie und so weiter. Das ist auch eine Möglichkeit. Äh, also, ähm, ja. So. Das passiert dann hier. Da. Ähm, ja, da, das ist ein weiteres äh, Beispiel, wo Sie, äh, äh, das heißt äh, this or that, dann könnten Sie wählen, ob Sie ein Video, ob Sie sich ein Video äh, schauen wollten oder eine Infografik mit Slides. Also die, äh, das Thema war immer äh, dasselbe. Äh, und hier hatten Sie drei Übungen. Oder diese drei Übung, Übungen und eine äh, andere äh, verschiedene Aufgabe. Entweder einen Brief zu schreiben an einen Freund oder ein Vokaru, das heißt ein Podcast, ein Vocal Message für einen Freund zu schreiben. Und dann äh, mit der, mit der Lehre zu, zu, zu Hi, teilen. I'm Maria. So, ich werde jetzt euch nur ein paar Modelle von diesen. Von dieser, also das ist eine weitere Idee, äh, dass ich immer von diesen amerikanischen Lehrerinnen ähm, bekommen habe, und zwar eine, ähm, eine Bibliothek, eine Klassenbibliothek, eine Audiobooks-Bibliothek. Das heißt, die Kinder können a, äh, auswählen. Das sind alle, äh, zum Beispiel das hier, sie können lesen. Uh, lesen und, uh, um, Sie können lesen und The Happy hören. Prince by Oscar Wilde. Okay, das ist Hello, zum Beispiel this is Natasha. about uh, And Before Prince. Uh, das ist uh, an, an der Website, wo Sie ein Video, ein uh, Audiobook uh, hören können. Chapter One. Sherlock Holmes. Und nachdem Sie das gemacht haben, können Sie... Uh, ein Book Report. Uh, das ist ein Book Report, das ich uh, mit einem Google Slides erstellt habe. Uh, die Kinder können das uh, uh, doppelt, um, doppelt, uh, kopieren und, um, und editieren. Sehen Sie das? Also hier sind die, die, die Fragen. Und Sie können diese English Book Report über Fiction, Ihren Namen und alles erledigen. Also, das ist ein weiteres Beispiel. Und da sind mehrere äh, Templates. Sie können sie sich äh, äh, einfach so ein Tempel ähm, kopieren und, und äh, editieren, also adaptieren zu Ihrer Klasse. Das ist noch ein weiteres Beispiel. Ein Tic-Tac-Toe. Das ist mit mehreren Boxen, mit mehreren Aufgaben. Das ist ein Choice Boot wieder mit neun verschiedenen Aktivitäten. Das ist das Cinema Template. Es sind mehrere, viele Möglichkeiten. Das ist auch eine super äh, Aktivität. Äh, ich zeige nur noch, das. diese Gymnastik, also Sportlehrerin, Während der, äh, der Remote Learning, also Homeschool, hat sich äh, hat dieses Modell zur Verfügung gestellt. Die sind die Slides Mania Templates. Das können Sie, wie Sie sehen, hier in Google Slides äh, eröffnen oder in PowerPoint downloaden. Und hier, wenn man, wenn man klickt, äh, hinter jedem, man, man fängt äh, von da oben und wenn man hier klickt. Dann ist eine Aktivität, Activity 21, uh, Do High Knee Running, also sie, sie hat diese Choice Boot auch für Gymnastik gemacht. Es gibt wirklich eine, also die Qual der Wahl. Uh, es braucht nur ein bisschen Kreativität und Fantasie in der Klasse. Und wie Sir Ken Robinson immer sagte, Creativity ist, uh, Kreativität ist sehr wichtig, nicht nur im Education, sondern auch als Literacy. Und Techno Technology is not an event; it's just part of everyday learning. Also wir brauchen wirklich Technologie uh, auch in, uns in unserem uh, Alltagsleben. Also das war's. Hier finden Sie auch meine E-Mail und Twitter-Handle. Äh, Entschuldigung, wenn mein Deutsch nicht ganz perfekt ist, aber äh, ja, ich habe mein Bestes äh, versucht. Ich hoffe, es war ähm, interessant. Und äh, wenn Sie Fragen haben... Äh, Deutsch ist auf jeden Fall perfekt. <lacht> oh, danke. <lacht> Danke, meine Oma ist sehr, also wirklich stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. <lacht> ja, gibt Sie es mehr? Fragen? Ja. Also, einen, herzlichen Dank sehe ich hier im Chat. Sie haben alles gut verstanden. Ja. Wenn es werde... keine Fragen mehr gibt, würde ich die Aufzeichnung stoppen sonst.